Chemnitz, Florian Silbereisen, 39, lässt seine Fans zapeln. Nicht zuletzt enttäuschte der Schlagermoderator seine Zuschauer mit der Aufzeichnung von Die Schlager des Sommers. Nun kündigt das erste erneut eine Schlagershow unter demselben Titel an. Am 14. August lädt Silbereisen, hier die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten, in der ARD wieder zum Mitfeiern vor den Bildschirmen ein. Ob es sich diesmal um eine Live-Sendung handelt? Das bleibt bisher unklar. Der Sender hüllt sich in Schweigen und gibt nicht einmal die Gästeliste bekannt. Ist Helene Fischer zu ihnen gekommen? Was jedoch Grund zur Hoffnung geben könnte, es gibt Hinweise, dass sich die Show, die Schlager des Sommers, vom letzten Mal unterscheidet. Die DSDS-Jury nimmt die Arbeit auf. Der Neustart von »Deutschland sucht den Superstar – DSDS« steht in den Startlöchern. Dieter Bohlen hat die Jury verlassen. Dafür übernimmt Florian Silbereisen in der 19. Staffel das Ruder. Gemeinsam mit dem Schlagerstar begeben sich Ilse de Lange und Tobi Gard auf die Suche nach Deutschlands neuem Superstar. Und die neuen Juroren kommen schon bald zum Einsatz. So macht sich das DSDS-Team bereits am 16. Juli auf den Weg nach Sachsen-Anhalt, um im historischen Wernigerode die Talente unter die Lupe zu nehmen. Danach wartet auf die Jury zudem ein Stopp in der bayerischen Herzogsstadt Burghausen. Die Online-Castings und die Termine für die offenen Castings von DSDS 2022 sind bereits abgelaufen. Es werde jedoch noch eine weitere Möglichkeit geben, sich zu bewerben, heißt es seitens RTL. Die Stadt Wernigerode informierte auf ihrem Instagram-Account über die Dreharbeiten. Ab kommender Woche erfolgt der Aufbau der Kulissen auf dem Marktplatz und dem Nikolaiplatz. Das Treiben rund um die Dreharbeiten wird die Stadt bis zum 28. Juli 2021 begleiten. Im Januar 2022 wird Wernigerode dann in zehn Folgen der Castingshow in ganz Deutschland zu sehen sein, heißt es in dem Post. Erfahrenes Jury-Trio für Traumschiff, Kapitän und Schlagerstar Florian Silbereisen ist DSDS nicht ganz neues Terrain. Im März 2020 half er schon einmal bei den Live-Shows als Juror aus. In ihrer Heimat ist Sängerin und Let's Dance-Teilnehmerin Ilse de Lange ein großer Star. Schon ihr Debütalbum "World of Hurt, erreichte 1998 den ersten Platz der Charts. Mittlerweile hat sie zehn Studioalben veröffentlicht, von denen sechs die Chartspitze der Niederlande belegten. Musikproduzent und Songwriter Toby Gard begann schon als Vierjähriger mit der Musik und hat in seiner erwachsenen Karriere schon etwa 2000 Songs geschrieben. Mit zahlreichen internationalen Stars hat er zusammengearbeitet.